Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie sich unsere Top-Datenwiderstellungssoftware für VWMS äh, XCI, WMS Hypervisor an. WMFS ist ein von VMware entwickeltes Datasystem zur Verwendung auf EXX und WMS Schere Server. Da WMVS in erster Linie für die Speicherung von Festplatten im Mensch für virtuelle mm, SX-Maschinen vorgesehen ist, wird es für eine geringe Anzahl größerer Dateien konfiguriert. Der Speicherplatz für ein WMVS-Volume kann entweder als einzelne Festplatte oder als mehrere Festplatten oder Hardware-Race-Race bereitgestellt werden. Der WebFS-Treiber wiederum fasst die Extens des verfügbaren Speicherplatzes zu x zusammen. In WebFS befinden sich die Metadaten am Anfang des Volumes oder im Falle mehrerer Extens am Anfang des ersten Experiments. Diese Metadaten umfassen index distribution Verzeichnisse und Repositorien für kleine Dateien. WebFS verwendet ein Megabyte-Cluster zum Speichern von Festplatten im Mensch virtuellen Maschinen und ist damit größer als alle anderen günstigen Dateisysteme. So könnte eine Datei nicht kleiner als 1 MB sein, wenn nicht spezielle Aufsätze für kleine Dateien verwendet wurden. Ab WMFS werden Dateien, die kleiner als 1 KB sind, direkt in ihrem jeweiligen index gespeichert, ähnlich wie Residente Dateien in NFS. Für Dateien, die größer als 1 KB sind, erstellt WMFS eine große Datei und teilt die in Cluster von 8 GB auf, die dann zur Speicherung kleineren Dateien verwendet werden. Alle diese äh, Ansätze verringern den Speicherplatzbedarf für kleinere Dateien. Alle WMFS-Metadaten sind in der Regel in der ersten 3 bis 5 GB des Volumens gespeichert, was bedeutet, dass die verständliche Struktur wiederhergestellt werden kann, indem einfach nur die ersten 5 GB des ein volumens gescannt werden. Unter Windows kann der Inhalt eines Laufwerks mit einem wfs dateisystem nur mit einem speziellen Dienstprogramm angezeigt werden. Die Herstellungssoftware, die diesem Dateisystem unterstützt, zeigt den Inhalt des Laufwerks an und ermöglicht es Ihnen, die auf dem Gerät befindlichen Informationen zu speichern. Ich habe eine wfs version 6 Platte, die ich von einem AS- CI-Server gezogen habe, von der mh, wir versuchen werden, die Festplatten der virtuellen Linux-Maschine von Windows abzurufen. Schließen wir das Laufwerk an das Windows-Betriebssystem an und beginnen wir mit dem Test. Für den Test habe ich sechs Programme ausgewählt, deren Hersteller behaupten, dass sie Daten aus dem WFS-Dateisystem wiederherstellen können. Es handelt sich um NRECOVER, wmf recovery BitRecover, Disk Internet Recovery? Happen Partition Recovery? Reclaim Pro und UFC Explorer. Wie Sie sehen, gibt es nicht ähm, allzu viele Programme, die die Wiederherstellung aus dem WFS-Datasystem unterstützen und bei der angegebenen Unterstützung sind die meisten einfach nicht in der Lage, das Datensystem des Datenträgers zu erkennen. So kann zum Beispiel eine Recover WFS Recovery nicht einmal eine Festplatte mit einem WFS-Datasystem sehen. Schauen wir uns an, wie die Software die Partitionen des Laufwerks erkannt hat. Am Ende infiziert das Programm wie wfm als unbekannt. In diesem Fall sollten Sie ihn gar nicht mh, ernst scannen, da das Ergebnis hochwahrscheinlich Null sein wird. Ein weiteres Programm, das behauptet, TheFans zu unterstützen, ist BitRecover. Auf der offiziellen Website des Entwicklers wird behauptet, dass TheFans und die Wiederherstellung von Dateien aus diesem Dateisystem unterstützt werden. In der Praxis werden Sie beim Starten des Programms sofort aufgefordert, den Pfad zu den virtuellen Dateien anzugeben. Die Software erkennt die Festplatte mit dem WFS-Dateisystem nicht. Das Dienstprogramm scheint nur die Wiederherstellung von Dateien auf virtuellen Festplatten zu unterstützen. Wir belassen es bei dem abschließenden Test der Datenwiederherstellung von dem virtuellen Laufwerk. Entweder unterstützt das Programm die sechste Version von WFM nicht oder es unterstützt das Dateisystem überhaupt nicht. Das nächste Programm ist Internals. Das Programm sieht die Portion auf der Festplatte mit dem dateisystem und bestimmt ihre Größe und Innennamen. Im Überprüfen-Modus kann das Dienstprogramm die Dateien der virtuellen Maschine anzeigen, die auch dann, die auf dem Datenträger verbunden sind. Eine schnelle Analyse zeigt das gleiche Ergebnis. Die Festplattenstruktur und alle Dateien der virtuellen Maschine wurden gespeichert und nach einer kurzen Analyse wurden einige gelöschte Dateien gefunden. Als nächstes wollen wir sehen, ob das Programm Informationen von den wiederherstellten virtuellen Festplatten abrufen kann. Schauen wir uns nun an, wie Hetman Partition Recovery die Arbeit erledigt. Hetman Partition Recovery erkennt auf unserem Testfall auch FFS Nach einer kurzen Analyse sieht er, den Datenspeicher und die Dateien der virtuellen Maschine, die auf dem Laufwerk verbleiben. Es unterstützt die meisten WM-Dateien und Dateisysteme, eigentlich ist WFS, und Sie können verlorene Daten von WFM-Partitionen sowie von virtuellen Festplatten von WMWR-SC1 und Wish-Share-Hypervisor problemlos wiederherstellen. Das Programm findet sowohl vorhandene als auch gelöschte Dateien. Die Inhalte können in der Vorschau angezeigt werden und es gibt auch eine Suchfunktion für Dateinamen, damit sie schneller finden was sie brauchen. Virtuelle Festplattendateien können vollständig wiederhergestellt werden. Da das Programm die Struktur des Datenträgers beibehält, sind alle Dateien und Ordner auf ihrem Platz, was die visuelle Suche nach verlorenen Daten erheblich erleichtert. Im nächsten Test werden wir sehen, ob um das Programm in der Lage sein wird, Dateien aus der wiedergestellten virtuellen Festplattendatei abzurufen. Schauen wir uns nun an, wie die nächste Wiederherstellungssoftware Recreme Pro Macht. Auf der Website des Entwicklers wird behauptet, dass es sich um eine professionelle Datenträgung handelt, das für Profis entwickelt wurde, sodass es für normale Benutzer schwierig zu benennen sein kann. Es ist wahr, beim Start fordert das Tool, sie zunächst auf, einen Proxy einzurichten. Fang dann nach den zu überprüfenden Festplatten und deren Dateisystem. Und erst nach der Analyse werden die Laufwerke und ihre Positionen aufgelistet. Als Ergebnis ist hier unser Laufwerk, der definierte Datensprache. Bevor es wäre die Dutch Store seine Größe. Als nächstes müssen wir die Positionen analysen, indem wir die Scan-Parameter angeben. Das Programm erlaubt es Ihnen nicht, den Inhalt des Trägers ohne vorherige Analyse einzusehen. Infolgedessen gelang es dem Programm, die Dateien der virtuellen Festplatte zu finden, aber das Programm zeigt die zu gewissen Dateien nicht an. Und das letzte Spitzenprogramm ist UFC Explorer. Das Tool hat eine WIMFS-Partition auf der Festplatte erkannt. Der Inhalt kann auch ohne Analyse durch einfaches Öffnen der Partition eingesehen werden, aber in diesem Fall werden keine gelöschten Dateien angezeigt. Schauen wir mal, was das Programm nach einem schnelleren Scan findet. Eine Schnellanalyse dauert etwa 8 oder 9 äh, Minuten. Es ist länger als Hetman Partition Recovery und ist hinterhalts aber viel schneller als das Warten auf die Requiem-Ergebnisse. Das Programm fand alle Festplattendateien in der virtuellen Maschine, einschließlich der konfiguration -Dateien. Die Daten konnten verständlich wiedergestellt werden und wir werden sehen, ob wir sie in den Hypervisor übertragen können. Und im nächsten Test, ob das Dienstprogramm Informationen von Ihnen abrufen kann. Nach der Suche nach verlorenen gelöschten Dateien werden keine gelöschten Dateien von der Software angezeigt. Im zweiten und letzten Test werden wir sehen, wie die Software Dateien von einer virtuellen Festplatte abruft, die zuvor von einer WFNs-Dopportation wiederhergestellt wurden. Eine Recover-WFNs-Recovery hat den ersten Test nicht und Höchstwahrscheinlich unterstützt das Programm das WFNs-Dateisystem nicht. Mit recover wfns recovery Wizard erkennt das Dateisystem auf dem Datenträger ebenfalls nicht. Was die virtuelle Festplatte-Datei betrifft, so kann das Programm die Daten der virtuellen Maschine nicht wiederherstellen. Im letzten Test wurden keine Informationen über die virtuelle Festplatte gefunden. Das dieses Programm zeigt nur einen leeren Orden an. Das nächste Programm ist GIS-Internals. Dieses Internats hat keine Schnellanalyse für diese virtuelle Festplatte, nur die vollständige Analyse ist für die Auswahl aktiv. Als Ergebnis hat die Software die Dateien gefunden, die auf dem Laufwerk der virtuellen Maschine gespeichert wurden. Sie werden in der Vorschau angezeigt. Sie können äh, den Inhalt von Fotos, Videos Dokumenten sehen. Die Festplattenstruktur wurde gespeichert. Es konnten keine gelöschten Dateien gefunden werden. Nächste Hackman Partition Recovery: Mounten Sie die Dateien oder virtuellen Laufwerks im Programm. Hier ist unser Laufwerk, das Programm hat das Dateisystem der virtuellen Maschine automatisch erkannt. Scannen wir es, versuchen wir zunächst einen schnellen Scan. Das Programm hat also alle Dateien gefunden, die noch auf dem Laufwerk sind. Es zeigt auch einige gelöschte Dateien an. Eine Vorschau aller Dateien, Fotos, Videos, Dokumente ist verfügbar. Zuvor gelöschte Dateien werden ebenfalls angezeigt. Sie sind hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Im Recreate müssen Sie, um eine virtuelle Festplattendatei datei zu modern, mehrere Konfigurationfenster durchlaufen. Die Schnellanalyse hat die Dateien gefunden, die sich auf der Festplatte befanden. Die Struktur ist gespeichert. Sie können alle Dateien sehen, die noch auf der Vektorien Festplatte vorhanden sind. Fotovorschau, Videovorschau ist verfügbar. Dokumente werden nicht in der Vorschau angezeigt. Die Wiederherstellung von Dokumenten ist fraglich. Gelöschte Dateien werden vom Programm nicht gefunden. Die verschiedene Analyse dauert ziemlich lange, das Programm benötigt die längste Zeit, um das Laufwerk zu analysieren. Die Analyse eines kleinen Laufwerks dauert über zwei Stunden und weniger als die Hälfte des Laufwerks wurde gescannt und es wurden immer noch keine Dateien gelöscht. Lassen Sie uns zum nächsten Programm übergehen. Binden Sie die Dateien der virtuellen Festplatte in das Programm ein. UFC Explorer zeigt die große an. Führen Sie die Analyse durch. Die Dateien, die sich auf der virtuellen Festplatte der Maschine befanden, werden angezeigt. Fotos und Videos werden in der Vorschau angezeigt, Dokumente nicht. Die Wiederherstellung von Dokumenten ist fragwürdig, da sie nicht in der Vorschau angezeigt werden können und man die Vollversion des Programms kaufen muss, um die Dateien zu speichern. Wie bei Reclaim ist es schwierig, von dem Kauf zu wissen, ob die Dateien vollständig wiederhergestellt werden können. Nach der Suche nach verlorenen Dateien fand die Software mehrere gelöschte Dateien. Zwei von zehn Dateien befinden sich in demselben Ordner. Abschließend lässt sich sagen, dass von der Liste der getesteten Programme zwei 2.0 Ergebnisse gezeigt haben. AnyRecover, Recovery und BitRecover, WMVC Recover Wizard. Recreation und UFC Explorer werden in der Dokumentvorschau äh, nicht angezeigt und beim letzten Test wurden keine gelöschten Dateien auf dem Datenträger gefunden. Dies in der Hand fand und stellte Dateien auf der virtuellen Festplatte wieder her. Im zweiten Test wurden Dateien auf der virtuellen Festplatte des Rechners gefunden, aber keine gelöschten Dateien. Heitner-Praktische Recovery fand und stellte die Dateien der virtuellen Festplatte wieder her. Im zweiten Test wurden alle Fotos, Dokumente und Videos gefunden, auch die, die gelöscht wurden. Auch in der Vorschau werden alle Erden von Dateien angezeigt, Fotos, Videos, Dokumente. Außerdem unterstützt nicht alle Programme in Test das Hochladen von Disk Image, was eine wichtige Funktion der Wiederherstellungssoftware ist. Normalerweise verwendet der RC Server die RAID-Technologie zur Interpretierung der Datenspeicherung. In diesem Fall ist Hedman reit Recovery – das richtige Programm für Sie. Dieses Dienstprogramm unterstützt die Datenwiderstellung von den meisten Dateisystemen, anschließend WFNs und raid typen Wenn Sie versehentlich eine Partition oder ein Volumen aus gewählten WFNs-Dateien formatieren, ermöglicht die Software die Wiederherstellung von Daten von jedem ausgewählten Laufwerk oder jeder WFNs-Partition. Das Dienstprogramm unterstützt alle Dateitypen, die von Anwendung, Anwendungssoftware und 1 Server, VersaceShare und der neuesten WMF-S6 Version erstellt werden. Weitere Einzelheiten zum 1 Server finden Sie in einem separaten Video, dessen Link in der Beschreibung enthalten ist. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.